tritt das Büro des Schulleiters darauf? habe ich lange gewartet. Ich weiß zwar nicht, wo das Schulbüro ist. Ich kann auch nicht mehr reden. geht uns später beruh Das ist ja mal ein Höhepunkt des Spiels. Ah, hier waren wir wohl schon mal drin. Haben Lutz mitgenommen. Ich sage ja immer So, schon das Büro Es war hier durch die versperrte Tür die jetzt offen ist Da kamen wir ja ganz lange nicht durch Reveglio Okay. In Harry Potter waren die, war der, der Schulleiterbüro eher auf dem Gang hinter einer großen Adlerstatue versteckt. Ist es dann doch ein bisschen abgelegener? Ne? Vielleicht hat Professor Blake auch sein Schulleiterbüro in an einer anderen Stelle als dann würde er dann passt doch mehr zu ihm, das Sagen. das Büro müsste ja eigentlich das Schlitzbüro müsste sich ja nicht ändern es müsste ja so bleiben Servilio. Für. der Wasserspeier. Hier muss ich das Passwort sagen. Lumos. Okay. Reparo. Lumos. Rebellio. Wasserspeier vor dem Schulleiterbüro. Doch, das, ist das, das steht im, im Film, irgendwo mitten auf dem Gang. Die Treppe, die zum Büro des führt, wird von, einer verzauberten, von einem verzauberten Wasserspeier bewacht, der nur Personen passieren lässt, die das Passwort kennen. Auch wenn sich nur schwer vorstellen lässt, dass jemand den derzeitigen Bewohner des Büros besuchen wollen würde. Ob alle großen Zaubererfamilien Mottos haben? Bestimmt Och, herrlich Können wir mal einen Moment hier innehalten und genießen, dass wir hier sind. Im großen Schule Schulleiterbüro. Achtung. Ist es fantastisch. Rebellion. Der sprechende Hut, dieser verzauberte Hut, wurde von den vier Gründern von Hogwarts geschaffen, um die Schüler in eines der vier Häuser der Schule einzuteilen. Mit Hilfe der Legilimentik kann der sprechende Hut im Kopf des Trägers sehen und so dessen Gedanken und Fähigkeiten bestimmen. Oh, fantastisch. Schön, sie zu sehen. Zum Glück hat Professor Fig mitgedacht. Und jetzt? Nähern Sie sich dem Podest im Vorraum und lesen Sie das Buch, das erscheint. Was erwartet mich denn in diesem Buch? Eine Geschichte. Vielleicht erkennen Sie einige Elemente wieder. Denn ich wurde von einer Geschichte inspiriert, die viele Zaubererkinder kennen. Oh... Eine Geschichte von Biedel im Baden. Ich vermute, es geht um mehr als nur die drei Brüder, Bitte. Ihre Vermutungen sind richtig. Wir sprechen, wenn Sie das fertig Das wird so geil. Hat der Schulleiter das die ganze Zeit über nicht bemerkt? Immer geiler. Sie die Bilder. Schulleiter. Irgendwie alle am schlafen. die Idee des Professors aus und oh, das Denkarium Es ist fantastisch Schlafende Porträts Nicht alle Schulleiter und Schulleiterinnen genießen die tägliche Herausforderung der Leitung einer Schule für Hexerei und Zauberei Manche ziehen es vor bei Möglichkeit ein wohlverdientes Nickerchen zu machen Uh, ja. Kaufbeleg: Haarwasser, Bartwachs, in Pomade. Kamm mit Perlmutgriff, Rückenkratzer mit Goldgriff. Doch sie zieht nur, ein, nur zu einem sehr kleinen Teil bezahlt. Der ausstehende Betrag Dann wird dem Ministerium in Rechnung gestellt, natürlich, und eine Statue von Blake. Das muss das Podest sein. ich müsste mich hier noch länger umschauen. Wo bin ich? Professor Fitzgerald? Hören Sie mich? Ich bin hier. Ich die Befürchtung. An diesem Ort können Sie zum mich nennen. In den Raum. Sie werden eine Fabel erleben. Passen Sie auf. Die Dinge sind nicht immer, wie sie scheinen. Gehen Sie schnell und vorsichtig vor. Nutzen Sie unterwegs die Werkzeuge, um mich zu finden. Zuerst brauchen Sie einen Umhang. Mhm. Das Märchen von den drei Brüdern. Ich spiele die Stadt ohne gesehen zu werden. Das sieht doch sehr nach dem Märchen mit den drei Brüdern aus. Es ist zu gut. Hier wie auch im Leben nimmt der Tod viele Formen an. Hm. Meiden Sie sie um jeden Preis. Der Tod. Ja. Wenn das nicht das Märchen mit den drei Brüdern ist, dann ist das eine fantastische Anspielung. Zum Bauerspiel geworden. Wow. Sind wir hier spielend? Ja, das, das ist. Dann wäre ich jetzt frei. Es ist noch ein Wurzelding, links, sie was Spielen. Ich sollte weiter, solange ich kann. Nev muss hier irgendwo sein. Das ist einfach das, das, das, einfach ein neuer Stil. Hier einfach ein neues... Neue Grafik. Das ist einfach so ein Kapitel mit Es ist so, es ist... Dieses Spiel. Ich muss den richtigen Moment abpassen. Spielen wir ein Stealth Game. Es, Rumpwurz-Legis, die hat halt einfach... Seit halt immer viel Überraschungen. Da vorne ist eine Treppe. Wo ist eine Treppe? Ach du Schande! Mein Herz. Wow. Was ist dieses Spiel? Eine Leiter. Vielleicht finden Sie mich nicht, wenn ich hochklettere. Allein wegen diesem Kapitel hier. 10 von 10 Wertung für dieses Spiel. Alter später. Ich werde nicht mehr. Sie sind weg. Vorerst. Ich muss hier verschwinden. Wo nie voll steckt. Sind zu viele. Ich muss die Straße schnell überqueren. Da muss ich hin. Aber vorher muss ich an denen vorbei. Ich wollte es euch mal zeigen, was passiert, wenn Das ist meine Chance. Ich komme, Nev. Es sind zu viele. Ich muss die Straße schnell überqueren. Alter Horrortierdamm. Da muss ich hin, aber vorher muss ich an denen vorbei. Oh, wow. Stealth Games kann ich. Ich habe geplagt, hier gespielt. Oh, große Güte. Ähm. Da lauert. Ich, ich muss umkehren. So komme ich nicht an Unreal. Äh. Die Tür scheint der einzig sichere Weg zu sein. Das ist doch tot sich eine Falle verschlossen, natürlich. Nicht weiter, ich habe keine Wahl mehr. Braucht ich Bin einfach ich bin ich bin so überrascht und erschrocken zugleich das, das ist, was aus dem Spiel hier gerade wird. Wow. alter. Äh, äh, äh, äh. Verschlossen. Ich muss weiter. Ich habe keine Wahl. Die Tür scheint der einzig sichere Weg zu sein. Was ist, ich, was, ich weiß, was es. Es ist einfach zu geil, um wahr zu sein. Wie bewegen die sich? Es muss ein Moment sein, wo keiner zuguckt. Das ist meine Chance. In dort Sie kann mich nicht sehen. Und der der den Tod hat. Ich enthält. kann nicht nähern. Ein Stein, der das Leben nicht auferstehen kann. Und der Zauberstab, der mächtiger ist, der Tod. Hey, die Hier ist geht's trotz. weiter. Endlich frei. Aber wo bist du nie? Das war die erste Prüfung von drei. Jahren. Sie sind dem Tod entgangen, aber sie haben mich noch nicht gefunden. Suchen Sie weiter. Doch diesmal können Sie sich nicht verstecken. Nutzen Sie den Zauberstab vor Ihnen. Vergeuden Sie oh. nicht seine außergewöhnliche Macht. Mysteriöser Zauberstab. Oh, ich liebe es. Der Äderstab. Ich habe noch nie so viel Macht gespürt. Die ich tue mir das Nein, das erinnert uns doch an irgendwas. Oder nicht? Die Uhr hat macht. know us Die ja ihr Erfahrungsbild auslösen. Schalten wir die, die Wilderei raus. Das spiel einem gerade selber hier den Spiegel vorhält. Brille des Todes. Das kennen wir ja schon. ja auch Sachen die wir werfen können Ja, da kommen die Sachen. Und die Steine, sind wir werden machen. Wir wollen es zu sammeln. Trollbücke einsammeln. Der nächste Troll. Rede kann man nicht lang. Mit der Schlag ist so viel wie ein Bombarder. den Kampf überhaupt gewinnen. Sollen wir ihn gewinnen? Bestanden Kreten und ein Minotaur. Minotaur, nee, das war was, anderes das war. für mich sein. So schlicht ist der gar nicht. Der Stein der Auferstehung. Ich bin gespannt, was das auf sich hat. Sie sind noch lange nicht fertig. Gehen Sie durch die Trau. Ist tot. Arme Nief, sie war noch so jung. <lacht> Nief, warum? Möge uns die Erinnerung an sie stets leiten. Sie haben mich gefunden, doch sie können Geschehenes nicht rückgängig machen. Die Magie des Steins beschwört nur einen Schatten meiner selbst. Aha. Aber es gibt kein Licht ohne Schatten und kein Schatten ohne Licht. Weil Sie die Dunkelheit beseitigen können, sollten Sie das nicht immer auch tun. Denken Sie daran, wenn Sie meine Erinnerung sehen. Bevor wir uns die Erinnerungen anschauen, ich weiß nicht, ob man das im Steam vorlesen darf, ob man das ganz, aber zumindest den Ausschnitt, den können wir vorlesen, wo es gerade reinpasst, ein kleines, modernes Märchen, ein sehr altetümliches Märchen, können wir uns mal hier an der Stelle stellen Wo das mehr passt Dann sieht man den schönen, den schönen Grafikstil von meinem Charakter Und der in der Hand ich muss das hier erstmal finden Ich hoffe, es wird hier nicht verklagt, wenn ich das hier lese. In diesem Spiel muss das einfach... Ich hoffe, ich finde es jetzt vor allem... Ja, hier steht sogar im Wiki. Es waren einmal drei Brüder. Die wanderten auf einem, einer einsamen, gewundenen Straße in der Abenddämmerung dahin. Nach einiger Zeit kamen die drei Brüder an einen Fluss, der war so tief, dass sie nicht hindurch warten konnten. Und so gefährlich, dass sie nicht ans andere Ufer schwimmen konnten. Doch die Brüder waren der magischen Künste kundig. Und so schwangen sie einfach ihre Zauberstäbe und ließen eine, eine Brücke über den tückischen Wasser scheinen. Sie hatten die Brücke halb überquert, da trat ihnen eine Kapuzenstätte in den Weg, und der Tod sprach zu ihnen. Er war zornig, wer um drei neue Opfer betrogen worden war, denn gewöhnlich ertranken Wandersleute in dem Fluss. Doch der Tod war gerissen, tat, als würde er den drei Brüdern zu ihrer Zauberkunst gratulieren, und sagte, weil sie so klug waren, ihm zu entrinnen, verdiene jeder von ihnen einen Lohn. So verlangte denn dann der älteste Bruder, der ein kämpferischer Mann war, ein Zauberstab, der mächtiger als alle anderen sein sollte, ein Zauberstab, der seinem Besitzer in jedem Duell zum Sieg verhelfen würde ein Zauberstab, der eines Zauberers würdig war, der den Tod besiegt hatte. Also ging der Tod zu einem Elderbaum am Rand des Flusses, formte einen Zauberstab aus einem Zweig der Rutsink und schenkte ihm den ältesten Bruder. Dann beschloss der zweite Bruder, der ein hochmütiger Mann war, den Tod noch mehr zu demütigen und verlangte nach der Macht, andere aus dem Tod zurückzurufen. Also nahm der Tod einen Stein vom Flussufer und schenkte ihm dem zweiten Bruder. Und er sagt ihm, dass der Stein der Macht die Macht haben werde, die Toten zurückzuholen. Und dann fragte der Tod den dritten und jüngsten Bruder nach seinem Wunsch. Der jüngste war der genügsamste und auch der weiseste der Brüder. Und er traute dem Tod nicht. Es also bat er um etwas, das es ihm ermöglichen würde, von Dannen zu gehen und dass ihn der Tod verfolgte. Und der Tod übergab ihm höchst widerwillig seinen eigenen Umhang, der unsichtbar machte. Nun trat der Tod beiseite und erlaubte den drei Brüdern, ihre Reise fortzusetzen. Und dies taten sie und sprachen voller Staunen über das Abenteuer, das sie erlebt hatten. Bewunderten die Geschenke des Todes. Bald darauf trennten sich die Brüder und ein jeder ging seines Weges. Der erste Bruder war über eine Woche auf Wanderschaft, als er in ein fernes Dorf gelangte, wo er sich einen anderen Zauberer suchte, mit dem er einen Streit begann. Natürlich konnte er mit dem Äderstab als Waffe in dem Duell, das darauf folgte, nur gewinnen. Der Älteste ließ seinen Gegner tot auf der Gegend und begab sich in ein Wirtshaus. Bei lautstark mit dem mächtigsten Zauberstab prallte, den er dem Tod selber entrissen habe und der ihn unbesiegbar mache. Noch in derselben Nacht sticht sich ein anderer Zauberer an den ältesten Bruder heran, der trunken vom Wein auf seinem Bett lag, die nahm den Zauberstab und schnitt dem ältesten Bruder umdrehen die Seele durch. Da steht ein anderes Wort, aber das ist eigentlich, äh, eigentlich ist ein anderes Wort, aber da steht sie jeder. Okay. Und so machte sich der Tod den ersten Bruder zu eigen. Unterdessen wanderte der zweite Bruder nach Hause, wo er allein lebte. Hier nahm er den Stein hervor, der die Macht hatte, die Toten zu, zu, äh, zu rufen, und drehte ihn dreimal in der Hand. Seine Verwunderung und Freude erschienen vor ihm sogleich die Gestalt des Mädchens. Sie einst einst heir hatte heiraten wollen, ehe sie vorzeitig gestorben war. Doch sie war traurig und kühl, wie durch einen Schleier von ihm getrennt. Gleich sie in der Welt der Sterblichen zugekehrt war, gehörte sie nicht dorthin und litt. Schließlich wurde der zweite Bruder wahnsinnig vor unerfüllbarer Sehnsucht. Und er tötete sich, um wirklich bei ihr zu sein. Und so machte der Tod den zweiten Bruder sich zu eigen. Doch obwohl der Tod viele Jahre lang nach dem dritten Bruder suchte, konnte er ihn niemals finden. Erst als der jüngste Bruder ein hohes Alter erreicht hatte, legte er schließlich den Umgang ab, der unsichtbar machte, und schenkte ihm seinen Sohn. Und dann, hielt, dann hieß er den Tod, den alten Freund willkommen, ging freundlich mit ihm und ebenbürtig verließen sie das Leben. Das Märchen der drei Brüder. Copyright, J.K. Morning. <lacht> Verklagt mich nicht. Das hat gerade einfach sein müssen. Das hat so gut geklappt, gepasst.